Das Meckern der Katzen, ein Wüten, ein Kratzen, das Meckern der Katzen. Zur später Stunde sitzt du da, gerade. Findest du keinen Frieden? Es stört, es stört, es nervt. Du hörst es, das Wüten, das Kratzen, das Meckern der Katzen. Sie stören, sie kratzen, sie meckern, die Katzen. Doch, dann hörst du auf. Das Kratzen ist fort? Wohin? Seit Tagen war es das, das Meckern und Kratzen der hungrigen Katzen. Du schaust herab, so liegst du nun da. Sie sind endlich vorbei, die Tage der Qual. Sie sind nicht mehr hungrig, die Katzen, sie lecken sich die blutigen Tatzen. Ja, so liegst du da, deine Hülle nur Knochen, kein Fleisch mehr zu sehen. Es ist vorbei. Du kannst ins Lichte nun gehen. Geschrieben wurde, dieser der von Phantasien meint.